Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und wie jeden Mittwoch heißt es auch heute wieder Rookie Ghost Random in Rocket League. So, wir sehen hier noch unser Schmuckstück, unsere Schönheit, wie auch immer ihr es nennen wollt, von letztem Mal. Wundervoll. Und wir schauen mal, was heute rauskommt. Und was haben wir für eine Autover? Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, lass mich nicht so lange warten. Looking for team. Oh mein Gott! <lacht> okay, AT Nicht mal in irgendeiner Farbe. Sehr schön. Streifenwelle in Safran. Hier noch schön angepasst alles. Was haben wir für Reifen? Wo sind die Reifen? Ja. Bin ich automatisch vorgewählt? Okay, ähm... Ist. Ach, das sind die Tungstedt? Keine Ahnung, warum die nicht ausgewählt sind. Egal. Okay, äh, hier Slash Beam. in Kobalt. Looking for Team Acrobat. Nationale Flagge Mauritius. Immer die Flaggen. Standard Grün, oh, Tachyon Boost in Gebrand Siena. Ach Gott, elektrische hier, Oh Mann, wird mir das auf die Nerven gehen. Wie ihr seht, das Event ist vorbei. Wir haben mit den 80er Jahre Filmgedöns. Wir gehen hier direkt in unsere Extra Modes. Wir Körbe noch anwählen und auf geht die Luzi. So, der erste Modus. Körbe ich im Training gerade schon gemerkt habe, ist der Sound ultra nervig. <lacht> der allernervigste Sound, den die hier ins Spiel eingebaut haben. Ah, dachte es sollte reichen. Okay. Mal schauen was der Mäzer so macht eigentore sehr schön okay voll verkackt ah dieser sound dieser sound der geht mir jetzt schon auf die nerven aber komplett läuft läuft läuft Schöner Pass. Also, es ist irgendwie überhaupt nicht meine Liga hier. Die haben alle keine Chance. Wenn man noch ein anständiger Mate dabei hat, weiß nicht, er schreibt nichts. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt auch nichts mehr macht. Aber doch, er macht was. Nicht viel, aber irgendwas. Und ich hatte den. Wow. Was ein. La oh, nice. Sehr schön. Ja, geht ja nicht. Immer wieder... Oh, was, du bist doch da, hol ihn dir doch. Oh, naja, schade, schade. Wo fährt er denn hin? Wäre ja, einfach an der Wand geblieben. Ich hätte aber auch mal an die Wand gehen können. dieser Sound der Typ sich den Boost nicht Links, ah, zu stark, recht nett Schön, schön, habe ich den gesaved. Nein, ah oh Mann, hätte ich ruhig mal haben können. Aber ah, der Match spielt ganz gut mit. Kann man lassen. Schönes Ding, schönes Ding. Sehr schön hat er es gemacht. Dann nimm er irgendwas. So. Schön. Oh, okay. Ball Chaser da. Oh wow. Ah. Okay. Ah, oh, knapp. Ah, kommt er dann noch dran? Lugschot. Oh, kriegt er. Was krass. Hat er nochmal echter Winkel? Oh. Macht unser Mate noch was? Okay. ist noch dabei. Ah, hipster Wild. Der geht nicht mehr dran. So, oh, machen sie fast selber. Ah ja. Komm, komm, komm, bring den nochmal. Ah, der. Macht mein Mate was? Ah, ja, der reicht nicht. Das war nix, mein Freund. Okay, sehr schön. Sehr schön macht er das. Naja, das sieht ja nach einem Carry aus von dem, aber das ist nicht so. Ist nicht der Fall. Was für dich? Oh Mann, hey, wer blickt nicht, wie das läuft hier? Ah. Hätte auch mal reingehen können. Das Auto ist wie ein Pfannkuchen. Nein. hat das gemacht. Lockeres 3-1. Sehr gut. Wundervoll gespielt. Erst das sehe ich eingefahren. Ganz schlimmes Auto. Breakout-Hitbox. Geht gar nicht. Mit der komme ich überhaupt nicht zurecht. Wir suchen gleich die nächste Partie. Okay, nochmal Körper. <lacht> Sehr schön. Oh Gott, ey, wie hässlich. So, ich bin im tor das ist doch schon mal die halbe miete Was macht der Maid. Schön. gar nichts. okay wurde geblockt kann er nichts machen und ich war viel zu langsam okay noch mal das neue hier ist einer schönes ding easy. Oh, wow. Ach Gott. Nö, nö, nicht so. Auf, komm, bring ihn schön in die Ecke. Oh, Mann. Nee, nee, nicht in meinem Haus. Ja, auf, mate. Mach doch auch mal was. Ah, so knapp. Er hätte auch einfach mal reingehen können. Nicht hoch genug. Ja, der macht's halt einfach. Oh Mann, die halten halt auch alles. Der trifft nichts. Ein Rumgeeier hier. Rescue Hero. Oh schön, habe ich den verlängert. Ja nett. Oh wow ey. Ja auch schon los mit dem Rumgebombe. Mann, immer zu niedrig. Was ist denn los jetzt gerade? Heute ist einfach nicht mein Körbetag. Scheinbar. Da war schon, bitte. Ja, klar. Was denn? Oh, schöner Pass. Schöner Pass bringt er da. Okay. Oh komm, halt den doch. Ah, blockte den. Ah. Na dann. Also ja. Perfekte Taktik. War ja, nicht gut? Hab ah, ich nicht gut? Ah, Mann, kein Boost. Okay, da werden wir vernichtet. Ah, schlecht gespielt von mir. Mal durch. Entweder ich bin über ihm und er kriegt ihn trotzdem, oder er über mir und kriegt ihn trotzdem. Wo hänge ich denn? Hinten am Ring, wow, Hab ich jetzt auch noch nie gesehen, dass man da hängen kann. Okay, drüber. Richtung Tor schießen können. Äh, guter Schuss. ja, naja, es kriegen wir noch. Kriegen wir noch, kriegen wir noch. Ein Tor noch, dann haben wir sie wieder und dann legen wir noch eins nach und holen den Sieg nach Haus. Hab ich. Hey, jedes Mal kriegt er denn irgendwie noch mit dem Tipp los. War doch nicht den gleichen Blick wie ich, Junge. Arsch mich doch nicht. Und der äh, ich kreisle um der Ballbande oder was? natürlich krieg ich den Bus nicht. Oh nein, bump mich doch nicht weg. Chill doch mal. Ja genau, der Bus kommt direkt nachdem ich dran vorbeigefahren bin. Oh Mann, ey. Zeitspiel. Ah, der Typ war echt kacke. Keine Rotation. Immer nur Ball, Ball, Ball. Ball, Ball. Ich muss auf den Ball. Naja, das war's wieder heute. Zweimal Körbe. War nix. Kann man nichts machen. Wünschen wir uns viel Erfolg beim nächsten Mal. Da wird es bestimmt wieder besser. Also...